Mmh. das riecht aber gut. Dann müsst ihr jetzt aber was von essen. Es gibt keinen Pferdemenschen, keine Pferdefrau, die an Madeleine heranreicht. Nein, Punkt, Ausrufezeichen. Ja, das ist einfach eine ganz innige Freundschaft, die über die Jahre gewachsen ist, ganz wunderbar. Sie ist ein außergewöhnlich warmherziger Mensch. Madeleine hat du auch so einen Hunger. Ja, und so ein Tisch stand leider nie da, als wir hier geritten sind. Genau. No. Ich weiß nicht, ob ich das schlechteste Pferd habe. Die anderen waren alle besser. Jedenfalls kam ich super mit allen Pferden zurecht und wurde das erste Mal deutsche Meisterin. Madeleine rief an und sagte, damit du eins weißt, wann immer du mich brauchst, ruf mich an. Ich bin da, ich werde im Hintergrund wachsam sein und der rettende sein. sein. Ja, schön galoppieren, Paul. Paul, nochmal. Nicht so viel Anlauf. Gut. Machen wir mal höher. Ja, sie ist irgendwie natürlich über die Jahre Teil der Familie geworden und ist irgendwie auch nicht wegzudenken. Also sie ist ja auch nicht nur, dass sie jetzt mich noch unterstützt oder fördert. Sie ist äh, am Ende für die Familie da.